Gott, der Frieden schenkt, gebe euch immer und in jeder Hinsicht Frieden. Gott sei mit euch allen. Ich wünsche dir immer und in jeder Hinsicht Frieden. Nicht nur Frieden in deinem Herzen, mit deiner Familie, an der Supermarktkasse, mit den NachbarInnen, mit denen, die gendern und denen, die ein Problem damit haben. Nicht nur Frieden mit der Natur vor deinem Fenster mit Baum und Spatz oder mit der Natur weit weg, mit der Wasserschildkröte im Mittelmeer und dem Orang-Utan im Regenwald, mit der Ozonschicht, die sich am Himmel spannt und dem Regenwurm, der sich durchs Erdreich buddelt. Ich wünsche dir, dass du vom Frieden gar nicht genug bekommen kannst, von der Entschärfung jeder einzelnen Landmine und einem weltweiten Waffenverzichtsabkommen. Von der gerechten Verteilung der Güter, vom Wohlstand für alle und einer guten Gesundheitsversorgung in jeder Ecke dieser Welt. Vom respektvollen Meinungsaustausch und dem Wissen, dass alle ein Stückchen Wahrheit kennen. Ich wünsche dir Frieden nicht nur jetzt, sondern auch morgen, in einem Jahr, in hundert Jahren. Ich wünsche dir, dass du jede Sekunde deines Lebens Frieden atmest. Wenn du zurückblickst und nach vorne schaust und das Glas erhebst und auf das Leben rufst. Ich wünsche dir Frieden mit jedem glückstrunkenen Moment und mit jedem einzelnen elenden Fehler. Frieden in deinen Gedanken, Frieden mit deinen Entscheidungen, Frieden mit deiner Ohnmacht, Frieden nach Wut und Trauer. Ich wünsche dir Frieden mit dem, was in dir und was um dich ist und das, was in dir und was um dich ist, auch mit dir Frieden hat. Ich wünsche dir Gottes Berührung, Kraft von dem, der Frieden ist. Amen.